Wie sehen Häufigkeitstabellen in SPSS aus? Ich nutze hier weiterhin den Beispieldatensatz, den ich geöffnet habe in dem Video zur Einführung. Und wir wollen uns jetzt mal die Variable angucken: Reason1. Da werden die Leute gefragt, warum sie jetzt zum ersten Mal in diesem Geschäft äh, da eingekauft haben. Und dann werden hier vier verschiedene Möglichkeiten angegeben. Und wenn wir jetzt mal von der Variablenansicht, in der wir jetzt hier die Variable in einer Zeile sehen, Wechseln in die Datenansicht, wo wir diese Variable in einer Spalte sehen, dann sehen wir, dass hier nur vereinzelt überhaupt Werte auftauchen. Das heißt, nicht alle haben diese Frage beantwortet und alle, die diese Frage nicht beantwortet haben, die haben hier einen sogenannten systemdefiniert fehlenden Wert. Das heißt, es wurde zum Beispiel hier für den ersten Befragten hier einfach nichts eingetragen. So Und da schauen wir uns jetzt mal an, wie das sich dann in Häufigkeitstabellen widerspiegelt. Wenn wir eine Häufigkeitstabelle für die Variable hier anfordern wollen, können wir das über das Menü machen, analysieren, deskriptive Statistiken, Häufigkeiten, dann wählen wir die Variable aus, die hier vorher drin war, die nehmen wir wieder raus und dann können wir den Befehl schon in das Menü einfügen. Wenn Sie wollen, können Sie natürlich hier dann auch noch Statistiken anfordern. Hier können Sie sich mal einen Überblick verschaffen, welche Statistiken hier angeboten werden. Es gibt auch die Möglichkeit, zusätzlich Diagramme anzufordern. Wir können mal hier ein Balkendiagramm mit anfordern. Da kann man dann auswählen, ob man Häufigkeiten, also absolute Häufigkeiten, mit angezeigt bekommen möchte oder Prozentwerte. Da sind meistens die Prozentwerte sinnvoll. Gehen wir auf Weiter und dann fügen wir den ganzen Befehl mal in die Syntax ein. Schauen wir uns mal an, wie der Befehl aussieht. Zunächst mal steht hier oben Frequencies Variables ist gleich und dann der Variable Name. Und dann haben wir zwei Unterbefehle, die jeweils mit einem Slash eingeleitet werden. Einmal haben wir Bar Chart Percent, das heißt, wir haben hier ein Balkendiagramm angefordert mit diesen prozentualen Angaben. Und dann haben wir wieder diesen Unterbefehl Order gleich Analysis, der die Reihenfolge festlegt, wenn man sich in dem Befehl auf mehrere Variablen bezieht. Da wir hier nur eine Variable haben, können wir den wieder löschen, müssen den Befehl dann wieder mit einem Punkt beenden. Gut, jetzt wollen wir uns die Häufigkeitstabelle anschauen. Dafür markieren wir den Befehl und führen ihn aus. Dann öffnet sich direkt die Ausgabe. Dauert einen kleinen Moment. Und dann haben wir hier unsere Häufigkeitstabelle mit dem Diagramm. Zunächst steht oben nochmal, wie viele gültige Werte haben wir hier. 52 also Fälle, 52 Fälle mit gültigen Werten und hier haben wir 530 Fälle mit fehlenden Werten. Und entsprechend sieht jetzt auch unsere Häufigkeitstabelle so aus, dass hier angezeigt wird, dass wir insgesamt 52 Fälle haben, auf die wir uns hier beziehen und 530 systemdefiniert fehlende Werte. Das waren diejenigen, wo nichts eingetragen wurde und in der Tabelle einfach nur in der äh, Datenansicht einfach nur ein Punkt eingetragen. Wurde. Schauen wir uns mal an, was hier SPSS alles anzeigt. Zunächst mal die Häufigkeit, das sind die absoluten Häufigkeiten. Ich kann hier also sehen, dass acht Befragte angegeben haben, dass sie dort eingekauft haben zum ersten Mal, weil sie andere Geschäfte nicht gemocht haben. Dann haben wir hier die Prozente. Bei den Prozenten handelt es sich um Gesamtprozente. Das heißt, die beziehen sich hier auf alle 582 Befragte, die wir im Datensatz drin haben. Das heißt, diese 1,4 Prozent sagen mir, dass von den 582 Befragten, die insgesamt im Datensatz drin sind, 1,4 diese Antwort hier gegeben haben. Meistens interessieren uns aber eher die gültigen Prozente. Bei den gültigen Prozenten werden die 100 Prozent hier gleichgesetzt mit den 52 Befragten, die überhaupt eine Antwort gegeben haben auf diese Frage. Und somit ändert sich dann natürlich der Prozentsatz. Und zwar sind es dann 15,4 der Befragten mit einer gültigen Angabe die hier gesagt haben, disliked other stores. Und als letzte Spalte haben wir noch die kumulierten Prozente. Kumulation bedeutet, dass die Werte einfach aufsummiert werden. Wir haben hier also 15,4% plus die 65,4% aus der nächsten Spalte äh, Zeile. Dann sind wir bei 80,8% plus die 15,4% bis wir am Ende bei 100% sind. Die kumulierten Prozente summieren sich also immer auf, bis wir am Ende dann bei allen Befragten, die eine gültige Angabe gemacht haben, bei 100% sind. Und dann haben wir noch unser Balkendiagramm, so wie wir das angefordert haben, mit prozentualen Angaben. Soweit als erste Einführung zu den Häufigkeitstabellen.